Schön, dass du vorbeigeschaut hast auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin der Matthias und bei mir geht es lediglich um Motorräder auf der Rennstrecke. Hier erfährst du alles von der Sicherheit bis hin zur schnelleren Rundenzeit, der richtigen Körperhaltung und natürlich auch der Ideallinie. Schau doch mal vorbei bei meinen schon vorhandenen Videos. Vielleicht ist auch das eine oder andere für dich dabei. Ich würde mich freuen, wenn du ein Abo da lassen würdest und natürlich auch einen Daumen hoch. Bis dahin und ciao.